Hi, jetzt geht es um die Attach-Funktion in R, mit der man Datensätze sozusagen anpinnen kann, um sich Schreibarbeit zu sparen. Ich zeige mal, wie das Ganze funktioniert. Zunächst mal starten wir wie immer mit einem Beispieldatensatz von R, der heißt Orange. Und dann nutze ich diesen Zuweisungsoperator, diesen Pfeil, um das Ganze in meine Arbeitsumgebung zu laden unter dem Namen Data. Das führe ich aus und dann sieht man hier erscheint diese Data, Data Frame. Und wenn ich da reinschaue, sehe ich, der enthält drei Variablen, unter anderem hier diese Age-Variable. Wenn man jetzt aus Starter oder SPSS gewöhnt ist, Variablen direkt anzusprechen und jetzt zum Beispiel einen Mittelwert berechnen möchte, dann würde man schreiben mean in Klammern Age, weil man dann denkt, man kann direkt diese Variable ansprechen. Wenn man das ausführt, bekommt man allerdings eine Fehlermeldung. Und er sagt, das Objekt age habe ich nicht gefunden, weil es hier in der Arbeitsumgebung eben kein Objekt age gibt, sondern es gibt nur das Objekt data. Das heißt, ich muss er jetzt erstmal mitteilen, dass es sich um eine Variable handelt, die innerhalb des Data Frames data zu finden ist. Und dafür schreibt man data und dann dieses Dollarzeichen. So, wenn Sie das machen, dann funktioniert es und Sie bekommen hier den Mittelwert angezeigt. Wenn man sich jetzt... Schreibarbeit sparen möchte und so ein bisschen ähnlich wie in Starter oder SPSS arbeiten möchte und immer nur direkt die Variable angeben möchte, dann gibt es dafür die Attach-Funktion in R. Das heißt, wenn ich jetzt hier schreibe Attach und dann den Namen des DataFrames, also Data, dann wird dieser Datensatz sozusagen angepinnt und ich kann dann die Variable direkt ansprechen. Also der Datensatz Data ist jetzt angepinnt und ich kann jetzt direkt schreiben Mean in Klammern Age, so wie man das aus anderen Statistiksoftware kennt und ähm, so ist das Grundprinzip. Allerdings gibt es auch eine kleine Warnung und zwar funktioniert das Ganze nicht mehr ganz so gut, wenn man jetzt neue Variablen hinzuschreiben möchte. Also angenommen, Sie wollen jetzt diese Altersvariable hier umrechnen, dazu habe ich auch noch mal ein eigenes Video erstellt, wie man neue Variablen berechnet und das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass Sie sagen, okay, ich möchte jetzt innerhalb dieses DataFrames eine Variable erstellen, die heißt hw für Alter in Wochen ist gleich und dafür nehme ich aus dem DataFrame Data die Variable age und teile die geteilt durch 7, weil dort eben das Alter von Bäumen in Tagen angegeben ist. So, wenn ich das Ganze jetzt einmal ausführe, dann funktioniert das. Hier steht jetzt auch, der Datensatz enthält vier Variablen. Das heißt, man könnte jetzt davon ausgehen, die Variable ist jetzt in diesem angepinnten Datensatz enthalten und ich kann auch diese neue Variable jetzt direkt ansprechen. Also indem ich zum Beispiel schreibe mean und dann age -w Spielen wir direkt mal aus und Sie sehen jetzt aber hier, entgegen der Annahme funktioniert das nicht. Sie bekommen hier eine Fehlermeldung, dass diese Variable hier nicht gefunden wurde. Woran liegt das? Wenn Sie diese Attach-Funktion hier nutzen, dann wird sozusagen eine Kopie des Datensatzes aktiviert zu dem Zeitpunkt, wo Sie diese Attach-Funktion ausführen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Attach hier ausgeführt habe, hat der DataFrame ja nur drei Variablen enthalten. Wenn ich dann eine neue Variable hinzufüge, dann ist das zwar hier in meiner Arbeitsumgebung, so dass dort alle vier Variablen angezeigt werden, aber in dieser attacheden Kopie des Dataframes sind eben nur die drei Variablen enthalten. Das funktioniert so also leider nicht. Man müsste also, um das so ausführen zu können, müsste man erstmal das ganze detachen, also detach äh, data schreiben. Dann ist der Datensatz sozusagen wieder runtergenommen vom Anpinnen und dann wieder attach, in Klammern Data, um den Datensatz wieder anzupinnen. Jetzt in der neuen Version, die jetzt diese vier Variablen hier enthält. So, dann führe ich das einmal aus und wenn man dann das Ganze ausführt, funktioniert es auch tatsächlich und man bekommt hier diesen Mittelwert angezeigt. Sie sehen also, diese Attach-Funktion ist nicht ganz ohne. Man sollte sie eher vorsichtig benutzen. Meine Empfehlung ist eher, sich die Schreibarbeit zu machen und immer direkt nochmal den DataFrame davor zu schreiben, auf den man sich bezieht, als dass man hier Probleme mit dieser Attach-Funktion sich einhandelt.